Hallo und herzlich willkommen auf Zuckerpopel. Wir spielen live Legend of Zelda The Wind Waker. Wie ihr hier schon seht. Natürlich ein altes Spiel auf der Gamecube 2002, 2003. Ist schon ein bisschen älter. Ein ganz kleines bisschen. Aber ich dachte mir, ich habe das HD-Remake erstens nicht auf der Wii U. Und zweitens wollte ich halt das Original mal endlich fertig spielen. Ich habe es nie gespielt. Also ich habe es gespielt, aber nicht fertig gekriegt. Ich glaube, ich bin so knapp halfway gekommen, mehr, weiter nicht. Das sind noch diese coolen Sachen, die man hier hat, so mit den Anleitungen drin. Ich habe so eine... glaube eine, eine Player's Choice. Genau, Nintendo Gamecube. Und ganz viele Anleitungen. Und Werbung für Metroid Prime. Natürlich. Wir haben hier natürlich eine Anleitung. Äh, die Story kriegen wir nachher gleich nochmal. Ich kann die nicht mal skippen. What the fuck Spiel? What are you doing? Ah doch, mit BS. Jetzt. jetzt ging's. Alright. Also, dann. Ja, ich mache Aufnahme Nummer 2, weil ich vergessen habe, Sound aufzunehmen für die Elgato, was ziemlich dumm war. Und jetzt habe ich's gemerkt. Und ja. Ich habe vorhin hier einen Spielstand gefunden von 2014. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da angefangen habe. Aber ich glaube, ich habe da mal meine Konsolen durchgetestet, ob die alle noch funktionieren. Mach ich ab und zu. Ich habe ja eigentlich alle, deswegen... Ich kann sehr viel spielen, das ist sehr angenehm. Deswegen kann ich auch sowas mal machen. Und wir legen einfach los mit Legend of Zelda Wind Waker. Ich hoffe euch gefällt mein Projekt. Mal schauen. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling, gewandet im Grün der Wiesen aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bahnte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der vermeint, Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass es so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Und damit nochmal willkommen in Präludien unserer kleinen Insel. Popel! Der ja, super Name für Held, ne? Das klingt sogar fast wie Popel. <lacht> Wobei ich fand damals, dass es klingt wie Adi und ich habe mich halt Adi genannt. Halt Adrian Abkürzung. Und ich fand ein bisschen, das klingt so wie diese ADI, aber irgendwie halt auch nicht, ich weiß nicht. Aber jetzt vor allem. Das ADI. Klar, es ist Fantasy Sprache, aber irgendwie hat es für mich ein bisschen nach ADI geklungen damals, als ich klein war. Okay. Ich war doch vielleicht 6, 7 vielleicht. Ich bin jetzt natürlich ab 7, deswegen war ich sieben logischerweise. Mhm. <lacht> da bist du ja. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du Popel, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du es etwa vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Oh, dieser Blick ist so vieles. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Popel, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Alright. Damit. Sind wir da? Er ist du genau. Dann kann ich crouchen. Stimmt, da war was. Ah, damit kann ich Gegner fokussieren später. Oh, das ist eine Inverted Camera. Nein. Ah, ne, ist nicht. Okay, ist einfach ungewohnt gerade. Hier ist das eklig die Kamera. <lacht> okay, ich kann nicht ewig schwimmen. Der Balken unten rechts lässt sich sogar recht schnell. Wissen natürlich eigentlich so ziemlich alle, die das Spiel gespielt haben. Ist für mich halt einfach noch nicht so lange her. Äh, ist für mich schon ewig lange her, meine ich natürlich. Konnte ich nicht springen? Mal kurz. Popel, hallo. Was meinst du, kann man wirklich bis nach da hinten springen, wenn man seinen ganzen Mut zusammennimmt und ordentlich Anlauf nimmt? Ah, das springt automatisch. Boah. Okay, daran muss ich mich echt gewöhnen. Ob ich auch, wohl auch mal so toll springen kann wie du, Popel? Natürlich, Junge. Also bitte. Genau so ins Wasser rein. Okay, ich muss kurz gucken, wie in der Lautstärke. Jetzt nimmt es mich wunder. Jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Ich habe ein Wildschwein entdeckt. Kannst du es fassen? Ein Wildschwein? Siehst du es? Das schwarze da nicht Wo ist es denn hin? Meine Frau ist nämlich ganz wild darauf, ein paar Schweine zu züchten, verstehst du? Pupel, hör mir zu. In solchen Fällen darfst du dich nicht wie ein Trampel verhalten. So ein Schwein verfügt nämlich über eine vortreffliche Wahrnehmung. Willst du dich annehmen und drücke R, um dich zu ducken, und pirsch dich mit Hilfe von linken Stick ganz langsam und behutsam an. Langsam und behutsam. Auch ein guter Trick ist es, sie mit das Foto abzulenken. Ich kann ich den packen. Hat es nicht Angriff? Oh, ich weiß nicht. Egal. Boah, die Kamera muss ich mich echt gewöhnen gerade. Halt doch mal L gedrückt und sprich mich da. Mach's rum. Sehr gut, ausgezeichnet, du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um den L-Autofokus. Indem du L drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter wegstehen. Doch nicht nur das. Ist niemand in deiner näheren Umgebung, kannst du so deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreib sie dir also hinter die Ohren. Abgesehen von den vorher erwähnten gibt es auch noch einige weitere Einsatzmöglichkeiten des L-Autofokus. Was du heißt davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge mehr beibringen? Kletter doch einfach die Leiter hoch und besuche mich in mein Zimmer. Okay. Okay, ich kann jederzeit meinen. Okay, L-Tab zu Gehen wir kurz hoch und lernen die Basics mal. Ich skippe, glaube ich, ein paar Dialoge durch. Ja, wer weiß, wer denn wie muss ich dann. Okay, der hat Lebensweisheiten aufgeschrieben. Schwertkämpfer, oh, oben ist der Gelehrte. Mhm. Muss ich sogar noch. War oh, so viel Tutorials. Okay. Ich weiß nicht, ob ich alle lese. Lebensenergie, klar, ja. Also eigentlich Space-Tutorial. Ich lese die kurz durch, vielleicht finde ich was Interessanteres. Ja. Okay, eben das Schwimmbalken. Wind. Kommt später. Ich habe noch keine Karte. Kann die noch nicht rausholen. Boah, die Kamera ist so mühsam. Ja, Inventar mit Start. XYZ kann ich. Items legen. Habe ich auch noch nicht, übrigens Inventar. Ich habe noch keinen Beutel. Speichern. speichern wichtig ja Ja, wir sind nur einen Dialog haben, deswegen quatschen die sich immer voll mit dem gleichen. Habe ich immer ein Wachsam A und R mit den Okay, das ist wirklich gut. Oben rechts A und R sind Hinweise. Den letzten habe ich nicht ganz gecheckt. Bleib stehen, drücke L und dann... Wieso? Oh. Nice. Bei den grünen nicht, ja, äh, das ist silberne, nicht wert. im dem Okay, Geld, ja. Oh, was was das? Kannst du Nacht durchspielen oder was? zu lange spielen und schon gar nicht die Nacht durch... <lacht> Alright. Geh weg. Oh, das ist kleine Rotzbalk, den kenne ich noch. Ähm, mal oh kurz. War das hier unten? Ich kann die Kamera nicht drehen. Aber ich kann in Ego-Perspektive kriechen, was ziemlich cool ist. Ja, was ist doch Geh ins Licht. Ja, okay. Ah, jetzt sehe ich hier Detail, nicht so Detail. Ich mich, was der blaue Pfeil heißt. Vielleicht ist das mein Missionsmarker. Äh, ja, auf jeden Fall. Ah, doch. Ich so eine andere Kamera gewinnt. Äh, auf jeden Fall gibt es hier eine Möglichkeit, unbegrenzt Rubine zu farmen von Anfang an. Also, wir kriegen nur 200 ins, in die Tasche rein. Weiter geht's nicht. Ich muss irgendwie da hochkommen. die einzige Schwierigkeit eigentlich. Die gibt mir auch was, wenn ich ihr die Schweine fange. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Mal kurz ganz an der Wand. Ja, da hält er sich. Das, das ist im Kopf gehabt. Äh, auf jeden Fall. Komm hier rein. Na, ich dachte, hier gibt es mehr. Geld Ding habe ich das teurer im Kopf gehabt. Kann ich nicht? Ich dachte, ich kann rollen. Aber die, Speed, die spawnen noch eine Zeit, ne? Muss ich aufpassen. Doch, genau den wollte ich haben. Das war mit A. Okay. Mehr Geld im Kopf gehabt. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, wenn man den Raum neu betritt, wird er neu geladen. Hat also mir genug Zeit. Ist gerade runtergefallen. Toll. Ich glaube, an die Kamera werde ich mich nie gewöhnen. Okay, es sind nur zwei. Äh, auf jeden Fall, ja, das geht. Komm, ich glaube ich glaub nicht. Hoch. Ich gucke mich ein bisschen um. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr wirklich gespielt. Nein. Immer noch kein Startmenü. Ich kann ihn noch nicht speichern. Das ist voll geil. Die Speicherfunktion gibt es erst viel später. Oder speichere, glaube ich, auch nicht eine genaue Position, sondern nur die Map-Daten. Ich meinte zum Beispiel in der Bastion müsste ich jedes Mal neu anfangen, wenn ich da gespeichert habe. Deswegen gucken wir ein bisschen, wo wir hinkommen. Später kann ich mit Futter Möwen liegen lassen. Und da drüben war noch was. Da komme ich erst mit dem Schwert hin. Ich glaube aber nicht dahin. Wie komme ich da nochmal hoch? Ich weiß, ich kann hier hoch irgendwie. Vielleicht kommt das erst später. Okay, ich weiß nicht mehr, wie ich da rein. Ich glaube, das kommt alles später erst. Irgendwie komme ich darüber. Das ist ein Händler. Der ist jetzt schon da. Okay. Gehen wir den mal besuchen. Tut mir leid, ich gucke mich einfach ein bisschen um, bevor wir loslegen. Ich weiß, wir sind schon mit 20 Minuten in der Aufnahme. Für den Stream ist es jetzt 36 Minuten, also 34 nach Setup. Für Recordings 19 Minuten knapp. Ja, ich würde ihn Beutel haben, Junge. Alles sind Futter, hm? Egal, dieses universal. Kann man sich irgendwann brauchen. Ach mal drei Portionen. Boah, die Animation, ja. Ja, okay, zum Glück kommt sie nicht jedes Mal danach. Na, die Put befrucht man nicht. Okay, jetzt gehen wir zur Mission endlich. Sorry. Guten Morgen, wir vereinen, bringt Glück herein. Was möchtest du aufgeben? Leben. Okay. Äh, also. Wir gehen mal rein. Omi. Ich habe schon einen coolen Stil, ne? Ich weiß, dass die Olle oben ist, keine Sorge ob da irgendwas zu sich machen kann. Oh, guck mal, ein Bild von mir, meiner Schwester. Wie schön. Na, mein Junge? Popel, ich habe auf dich gewartet. Popel, probier doch mal das hier an. Wie, wie schnell auch die Zeit vergeht, kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Du hast das Heldengewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus, sein Blick ist auch so well fuck my life. Jetzt schau doch nicht so, schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast, wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwerkampfes unterrichten. Unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei und überhaupt der Einzige, der sich auf dieser Insel auch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Badaorga. Der Schild, den du hier aus Wandschmuck siehst, ist doch ein Überbleibsel aus jener alten Zeiten. Verstehst du? Ja, ja, passt schon. Popel, freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hole dein Schwert. Kann ich deine Schwester Aril, ja? Dein Schwert? Okay, easy. Wo ist meine Schwester? Die schützt sich hier ja noch oben rum, ne? Kuh, kann gar nichts. Äh, das Bild wird ein bisschen gestretcht sein für euch im Vergleich zu dem, was ich sehe, so wie ich sehe, glaube ich. Aber das ist halt, weil ich anpasse, dass es äh, ein Vollbild ist, weil sonst kacke aus. ich Kann ich das mal kurz zeigen? Ich strecke es nachher wieder. Also ich habe die Ränder zugeschnitten, nur mal so nebenbei. Aber das ist das eigentliche Format und ich strecke es halt jetzt so durch. Und eben die ganzen Bilder. Eigentlich ist es sogar noch kleiner, weil ich oben und unten noch einen schwarzen Rand habe. Den habe ich aber rausgenommen. Einfach mal so nebenbei. Nein, I. Äh, okay, ja. Ist das ah, ich glaube, das Blaue ist einfach mein Haus. Und ja, das Ding ist leider sehr körnig wegen dem AV-Anschluss für die Wii. Weil es hat ja noch keinen HDMI-Anschluss, nichts. Das Composite, glaube ich, heißt es. Na du? Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht. Ist hier darin nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend. Popel! Streck dich mal deine Hand aus. Streck doch mal deine Hand. Das ist mein größter Schatz und den leih ich dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Popel! Du bekommst das ferner geliehen. Es ist der größte Schatz deiner kleinen Schwester. Rufe das alte Menü auf. Lege auf Menü. Na, und? Freust du dich? Die Leiche ist gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder. Und daher was ganz Besonderes. <lacht> Stell doch mal unser Haus von hier aus. Du wirst Augen machen. Äh, ja. Startmenü. Okay, ich glaube, mein Startmenü ist einfach ein bisschen am Arsch. Also mein Startpause, gemacht. Ja. Das haben wir hier noch Fortschritt, die Items, die wir haben, Optionen, Surround Sound. Natürlich, ja, Rumble bitte an. Ah, ich kann klicken, dann bleibt. Ne, ich mache halten, das kann ich besser kontrollieren dann. den Sound lasse ich mal so wie er ist, ich habe noch einen Kopfhörer. So, jetzt muss ich Y drücken und dann kann ich zoomen. Nun, der Postbot verhält sich aber irgendwie komisch. Ah, Pope, sieh doch mal nach oben. Ja klar, jetzt ist es inventiert. inventiert. Diese Sicht habe ich aus dem Fernrohr. Logisch, ne? Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie sind in den Wald gestürzt. Wir müssen ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Ja, blöd, ne? Lass wir es sein. Ja, komm, scheißegal. Zum Glück habe ich hier nicht so viel Fallschaden. Ja, ich habe mir überlegt zuerst, ob ich Twilight Princess spielen soll. Das habe ich für die Wii... ...auch, glaube ich, für die Wii, nicht für die Wii U. Ja, für die Wii. Oder? Müsste ich schauen. <lacht> äh, ja, ich habe ein paar, aber nicht ganz so viele, weil ich war nicht riesen Legend of Zelda fern, ehrlich gesagt. Das habe ich halt als kleines Kind immer gespielt, weil ich es bekommen habe, gerade so. Man hat es halt, ne? Dann spielt man es auch. Die können pissig auf dich sein, wenn man sie haut, also passt auf, falls ihr das noch eben spielt. Passen wir auf natürlich so. Das war dafür auch voll schwer für mich. Ja. Teilweise. Ja, wir quatschen die alte gleich an. Nein, wie nett, du hast mir das 60. Ja, süße Ferkel, ich danke dir, bla bla, streckt deine Hand aus. Roten Rubin, 20 Grüne, nice. Und nochmal einen, weil ich nochmal eins gebracht habe. Cool, aber ich habe nicht genug Platz für alles Geld dann. <lacht> äh, jetzt muss ich überlegen. Ja, ich fange die Schweine, wenn ich sie gerade sehe, so nebenbei. Äh, ich glaube, ich muss zuerst Schwertkunst lernen. Dann kriege ich den Schild. Hast du? du bist ja so blass, ist etwas geschehen. Was auch immer, ist du zur Besorgtheit und am Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Popel? Interessiert die wahre Kunst der Schwerkampf zu lernen? Na, Bob. Okay, jetzt geht's los. Jetzt gibt's fett Training. Schön, als erstes üben wir den Horizontal, drücke B und greift mich an. Hey. Achso. So, weil ich nach vorne gedrückt habe, hat er was anderes gemacht. Sehr schön. Genau. Das war das. Ah, das sind meine Argo-Hits. Ja, ich habe... Hab ich. Okay, das geht. Oder ich mach's einfach so. Nein, ich muss B gedrückt halten. Ja, weil der Haut halt zuerst, das ist das Problem. Okay, das ist cool. So, ich wollte eigentlich nur die Töpfe weg haben. Aber sie haben kein Geld drin. Ich muss noch kurz lesen, was ich machen muss. Sorry. Ah. hast in deiner Schwertführung, weit stärker als nur der bloße du es beherrschen zu wollen. Ich weiß noch nicht, was ich zugedanken hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für uns unlautere Zwecke verwenden wirst. Popel, nimm es an dich und führe es gut. Herr schwert Schwinge es drücken von mir. Ja, klar, kenne ich. Nicht enttäuschen. Ja, klar. Na, wie gesagt, ich skippe ein paar Sachen durch, aber... Main Story lasse ich meist drin dann. Also lasse ich eigentlich drin, weil Main Story ist wichtig. Side-Story so. Je nachdem. Okay, wie viele Schweine gibt es auf der Insel? Sonst mache ich das mal nachher noch. Ja, tut mir leid für die Grafik halt wirklich. Ja. Jetzt habe ich den Job weggenommen, hä? Ja? Oder steckt es direkt weg? Ja, gut dann. Ah, liebe die Kamera. Besser drüben ist noch irgendwo ein Schwein. Oder meinte ich? Ah ne, war mir hier ist der... Doch, da oben ist ein Schwein. Na du. sagt das, dass sie nicht einfach also doch sie haben schon recht einfach alles reingeklatscht im Tutorial aber du lernst halt so basic Sachen dann doch über eine Storyline ein also Schwertkampf und dass man Sachen interagieren kann so hat er ich einen Wirbelangriff wenn ich wenn ich mehr ich dachte wenn ich B mehrfach drück gemacht dann Wirbelangriff auch nicht Ja okay, das war einfach. Ein bisschen Geld finden und mähen. Ja. Dankeschön. Okay. Oh. Ja, dreh ich mal. Also, hey, what the fuck, wieso greift er nicht? Aber okay. Nein, ich darf nicht verkacken. Die größte Challenge in diesem Spiel, dieses Schwein rüberbringen. Genau deswegen. Fuck off. Ja, nee, er hat keinen Bock mehr. Macht schon Sinn, ich drück C-Stick nach links, die Kamera dreht sich nach links. Aber es ist mühsam. Ich bin ja gewohnt rechts und dann geht's es hier links. Irgendwie. Oder vielleicht habe ich es auch gerade falsch. Aber irgendwie finde ich die Steuerung gerade echt mühsam mit der Kamera nach wie vor. So, ich glaube, wir kriegen jetzt ein Schild. Komm mal. Ich nicht wieder hochgehen. Ah, doch. Ja. Sonst wäre es ja komplett useless. Ist ja fast schon wie Assassin's Creed. Das war nämlich meine zweite Option heute gewesen. Popel ist es auf deinem Rücken etwa. Was willst du mit etwas so gefährlichem? Den Alles bekämpfen. Ja, was muss ich jetzt? Ich habe meine Schwester geholt. Ah, ne, warte mal, ja, ich habe jetzt das Schwert, genau. Den Schild kriege ich noch nicht. Stimmt, da war ja was. Wie lege ich das Schwert nochmal weg? Okay. Ich kann somit, übrigens, einfach mal so eine kleine Info, ich kann somit eigentlich alle Spiele spielen. Also wenn ihr einen Wunsch habt, dann raus damit. Außer N64, die läuft momentan nicht. Da muss ich noch gucken. Ich habe zwei Stück. Eine war kaputt, dann habe ich eine neue geholt und die ist jetzt auch weg. Äh, deswegen kriege ich die N64 momentan nicht zum Laufen, zum Aufnehmen. Aber alles andere funktioniert wirklich. PS1 bis 4, Xbox, Xbox 360. Ähm... Okay. Und ich habe die NES Mini, ich habe auf der Switch die NES und SNES Emulatoren, mit denen ich sicher noch was machen werde. Dann habe ich eben die Gamecube, die Wii, die Wii U und die Switch, mit denen ich ja auch schon alles aufgenommen habe. PS5 habe ich noch nicht, Xbox Series habe ich nicht, ich kriege die Xbox One bald, noch nicht. Wobei Xbox ist halt so hm. Die würde ich nicht voll preiswertig kaufen, weil ich mit der Xbox weniger anfangen kann für mich persönlich. Ich bin halt mehr PS und von Nintendo vor allem. Aber halt Playstation eher als Xbox. Deswegen würde ich mit Xbox Xbox Series halt einfach noch nicht holen, sondern ich würde bei der... Ich krieg eben die Xbox One, wenn ein Kumpel sich die Xbox Series holt danach. Weil die abwärtskompatibel ist. Dann gibt er mir die Konsole mit Controller ein bisschen... viel billiger. Ansonsten... Eben, ich kann eigentlich alles spielen dann. Ich bin auch immer wieder am gucken, wegen älteren Spielen, nicht nur, wenn ich jetzt in den GameStop gehe oder so, weil GameStop hat nur noch PS3-Spiele rumliegen. Nicht mehr PS2, nicht mehr GameCube und nicht mehr Xbox. Ja, wir gehen hoch. Äh, sondern halt... PS3, Xbox 360 liegt da. Und vielleicht noch ein paar Teile für die Wii. Ich wollte eigentlich diesen, dass er um ihn umdreht, aber irgendwie will er ja nicht fokussieren. ich wüsste welchen Angriff ich meine. Diesen, halt dass er einen Halbkreis um ihn rumrollt und dann angreift. Von hinten. Aber ich kriege den Fokus nicht geladen. In -Ruine. Der Held der Legende soll diese Quelle aufgesucht haben, als er erschöpft vom Kampf war und ihm erschien eine Fee. Seine Wunden wurden ihm so dann auf wundersame Weise geheilt. Zudem soll diese Fee ihre Pilger mit dem Glück des Wohlstands segnen, weshalb sie auch den Beinamen Göttin des Wohlstands trägt. Ich mut mal, wenn wir Bomben haben, können wir diesen Stein wegspringen. Darauf bin ich früher nie gekommen. Ich dachte mir so, hä Fee, er ja, hat vielleicht eine alte Legende und so fertig. Aber nee, wahrscheinlich ist es wirklich so... Dass man da mit Bomben dann später arbeitet. Ich habe das auch bei Breath of the Wild, habe ich das gemerkt, dass es halt so viel versteckte Sachen gibt. Ich vermute mal, ich war früher ein Problem. Und habe nicht alles gecheckt. Von daher bin ich ja in der Hoffnung, dass es heute sehr viel einfacher wird für mich. Also nicht heute allgemein, sondern halt allgemein, wenn ich das Spiel spielen. Ich weiß nicht, ich mag Wind Waker von der Grafik. Mega. Ich fand auch Skyward Sword hat eine schöne Animation alles. Diesen Zeichenstil mochte ich. Weil er halt ein bisschen mehr in Wind Waker geht. Ich mag auch Breath of the Wild, aber naja. Was hast du denn für Klamotten an? Wie auch immer, wo bin ich hier? Ach ja, ich wurde ja von diesem riesigen Vogel... Captain, Captain Tetra. Petra, genau. Dem Klabautemann sei Dank, ihr seid unverletzt. Als ich euch in dem Wald hoch oben auf dem Berg stürzen sah, da dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald? Hoch oben auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also ja in den Wald oben auf dem Berg fallen lassen? Das hat ja wohl. Ist ja wohl die Höhe, tun Los, steh nicht so den Tittik rum, Gonzo. Gehen wir. Mit diesem Vogel habe ich nämlich noch ein Hütchen zu rupfen. Captain, was ist mit dem Jungen? Was soll schon mit ihm sein? Kümmere dich nicht um ihn und komm gefälligst mit. Alright. Richtig abgehoben. Oh Gott. Ich weiß noch, irgendwann konnte man das Gamecube den Spielstand nicht mehr lesen. Ab hier, nach dieser Brücke. Und es hat gerade so Geräusche gemacht. Oh, ich habe gerade wirklich Hoffnung, dass es klappt. Ich hab ein bisschen Angst gehabt. Ich glaube, Popel ist nicht so der Schlauste. Hey, Idiot. Vollidiot. Zappel gefälligstens, so rum. Er Piss wegen seiner Schwester, aber naja. Und die Möwe fliegen direkt mit. Come on, bitte. Nicht. Nein. Oh, okay. Das war der einzige Punkt, an dem ich Angst hatte gerade. Jetzt ist mir wieder eingefallen nach Jahren. Ach scheiße, deswegen habe ich vor sieben Jahren aufgehört zu spielen. Weil ich glaube da hängen geblieben bin. Das, ist, Fuck, Spiel ist kaputt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Sag mal, hast du irgendwie nicht mitbekommen, wer wir sind? Wir sind Piratenkleiner. Glaubst du etwa, wir nehmen so einen nichtsnutzigen Knips wie dich einfach mit? Ich verstehe ja, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber wir sind weder ein Kreuz, noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinen Problemen zu tun. Was du nicht sagst. Hey, geht's noch mit dir? Was kutscht du uns so von der Seite dazwischen, du komischer Vogel? Nicht gleich aufregen. Also was ich sagen will ist, dass wenn du nicht hier nicht aufgekreuzt wärst, dieses Mädchen noch nicht verschleppt worden wäre. Willst du damit aber irgendetwas andeuten? Ja, das will ich. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass ich viel herumkomme und viele verschiedene Inseln besuche. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen spitzen Ohren, so wie du. Und das hier gerade eben verschleppte Mädchen hat auch lange spitze Ohren, nicht wahr? Was ich sagen will ist, dass dieser Vogel so offensichtlich mit dir, sie offensichtlich mit dir verwechselt und somit irrtümlich verschleppt hat. Und außerdem war es Popel hier, der dich vor dem Monster im Wald gerettet hat. Stimmt das? Ja. Und noch etwas. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man es so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Die verwunschene Bastion? Du meinst, diese Insel, die… Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es dann nicht das Schlauste, den Jungen gleich mitzunehmen? Die Räder zu dir sparen können, denn das hatte ich sowieso vor. Über die verwunschene Bastion hört man in letzter Zeit nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernstes vor, mit dieser Ausrede von deinem Schwert dahin zu gehen. Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens noch sowas wie ein Schild geben, oder? Schließlich wirst du veräuft, deinen Gegner nicht dumm dastehen. Sobald du das Brauchbares aufgetrieben hast, lass ich dich an Bord. Und nur damit du Bescheid weißt. Sind wir erstmal an Bord? Kommen wir so schnell nicht mehr hierher vorbei. Verabschiede dich also von deinem Lieben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Alright. Eine Krabbe! Okay. Äh... <lacht> uh. Ja, scheiß drauf, ich hab genug Geld. Ich würde grad sagen, ich stock noch ein bisschen mit Cash auf, aber... I don't care. Naomi? Oh, der Schild ist ja weg. Den ich sogar noch. Pupel, Du suchst dieses hier nicht wahr? Nehmen. ihn. Den Heroen-Schild. Man sagt, legendär ist, was wir verwendet haben. Drücke er, um ihn vor dich zu halten, während du. Okay, ja, er ist zum Schilden echt komisch. Aber naja. Dann ist es also wahr. Aril wurde verschleppt. Oder Aril. Aril klingt besser. Warum tun sie meiner Kleinen so etwas an? Well, I don't know. Ah, ich kann im Haus nicht kämpfen. So. Probier das kurz draußen aus mit dem Schild. Sorry. So, jetzt geht er in die Hocke hat den Schild draußen. Cool. So kann ich mich bewegen mit dem Schild. Boah, ich finde das schon cool. Mal schauen, vielleicht muss ich hier auch mehr als ein Bild zusammenschneiden, weil ein Screenshot sieht dann echt scheiße aus bei diesem Spiel. Man erkennt einfach gar nichts hier. Pixel Dann Na, der Schild dann aber auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann stechen wir in See. Bist du bereit? Ja. Unbedingt speichern danach. Ich hab gerade was bekommen, sorry. Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Ach, war voll schön, die Großmutter noch da, so im Pixelhaufen zu sehen. <lacht> Wenn ich es so sehe, frage ich mich, ob es vielleicht nicht das Beste wäre. Du würdest die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zu fressen. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zu Insel zurückzukehren. musst die ganze Zeit auf dem Herz ein Lied leise laufen lassen wenn ich's aufsetz, hab ich es aufsetze habe ich noch von the Old School von Stefa ganz leise Puppel, lauf nicht so planlos rum du behinderst nur alle ich habe dich Nico zugeteilt also geh unter Deck und frage ihn was du tun kannst okay Mann ein echter Glücksfall für Nico ganz unten in der Mannschaft hat man ja schon ziemlich schwer ja ja Nico scheint regelrecht begeistert dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist als deine Obermatratze wird er das dir bestimmt nicht leicht machen. Genau. Aber wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst, wird es schon nicht so schlimm werden. Genau. Alright, wir gehen uns mal umschauen. Ich gehe nachher gleich um. Ich will nur kurz hoch. Ja, ähm, eben, ich kenne mich noch bis zur Bastion, bin ich gekommen. Dann habe ich den roten Löwen gekriegt, bin auf die erste Insel. Da muss ich, glaube zurück zur Bastion. Und ich glaube, mein weitester Spielstand, das könnte sogar der 2014er Spielstand sein, ist, als ich auf der Vogelinsel bin und diesen Drachen da bekämpfen muss. Stella, du störst sofort wieder runter mit dir. Also, äh, wo man diesen 1000-Füßler besiegen muss, ich glaube, es war 1000-Füßler. Okay, fall damit gibt es nicht bei diesem Spiel, so wie es aussieht. Okay, hey, naja, ich bin. <lacht> Ich bin auf der Seite der Obermatrose kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt, denn wir werden es bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Ausnahme Aufnahmetest, wie sich das für einen neuen gehört. Kapiert? Also, sieh mir genau zu, ich mach's und schau dir tüchtig was, wie ich's mach und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Jojo, jo, fresh. Jetzt schön auf dem Schalter. <lacht> Zuerst betätigst du den Schalter hier. Stell dich einfach davor und drücke nach, nach oben, um auf den Schalter zu steigen, kapiert? Plattform fahren dann von hier, von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Ich glaube, wir haben ein Zeitlimit drauf und das ist mit dieser Steuerung halt voll geil. Auto-Jump. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg. Was? So weit springen ist, nicht, ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Wenn du auf das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von hoch, runter kannst du schwingen und wenn du A, loslassen drückst, lässt du los. Boah, das ist mein Hass. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Bis, bis hier geschafft, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, soll ich dich wohl loben. Also, häng dich rein. Okay, ich glaube, damit kann ich resetten. Ich mache das kurz, weil er hat ja ausgelöst. Ich weiß nicht, wie der Timer funktioniert da. Wir hören auf jeden Fall den Timer laufen. Das war schon zu weit. Wow. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon genau springen, wenn du es bis hier schaffen willst. Ach ja, jetzt habe ich nicht vergessen zu sagen. Wenn du R gedrückt hast, kannst du mit Hilfe von... Ändern, okay. Toll. Äh, ja, ich bin zu weit gesprungen. What the fuck? Die Animation muss nicht jedes Mal sein. Boah, das war knapp. Okay, das klappt ganz gut weit? Nein, okay. Nice. Oh, oh ich habe früher so lange gebraucht, glaube ich. Was? Du hast das so schnell geschafft? Ich ich, ich habe dich wohl unterschätzt. Aber aus Tier wird vielleicht auch mal so ein guter Matrose wie ich es bin. Oh, ob ich ihm was einfach geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico so zu sein. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor noch die anderen kommen. Du hast die Beutetasche gefunden. Eine hat sich im Kampf für obere Items gefunden. Von diesem Item gibt es insgesamt acht Arten. Okay. Hey Popel, wir sind bei der verwunschenden Bastion angekommen. Komm sofort drauf. Jetzt muss ich überlegen. Die Beutetasche, die sagt mir gar nichts mehr. Die Startknopf ist ein bisschen Arsch. Ich habe einen Gamecube-Ersatzcontroller, aber ich finde halt doof. Acht Arten. Aber vielleicht muss ich auf dem Original-Controller halt weg, leider. Wobei eigentlich geht's voll klar. Es ist nur der Pauseknopf. Und da geht ja noch. Wenn er gar nicht mehr gehen würde, würde ich ihn weg weglegen, aber... Also ich habe kein Problem mit den GameCube Ersatz-Controllern. Die sind ja... Die sind ganz okay meiner Meinung nach. Ich verstehe den Hate dagegen nicht ganz. Sie also fühlen sich halt anders an, logischerweise. Nicht so forsch, das ist Captain Tetris Kajüte, das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da alle Jubeljahre mal rein. Das ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Okay. Aber ich mag, hier. ich habe natürlich, ich hab nur noch einen, deswegen ich musste einen wegschmeißen, weil sobald ich den an der Konsole gehängt habe, ob Switch oder, äh, ob, ob Wii oder Gamecube selbst, ist die Konsole abgestürzt. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendwas war da ganz komisch. Aber hier ist doch... Was ist das hier für Wünsche? Ist sie im Vogelnest oben? Ja, da ist dieser komische Dude. Ja, die ist sicher im Vogelnest oben. Was wollte Captain Täter auf dem Ausgucken? eine los, oder? Oder soll ich die Beine machen? siehst du doch. Hey Popel, hier, hier bin ich. So. Fällt doch nicht auf. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch noch nicht irgendwas um einen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer. Sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Ich guck mal kurz, ob ich das... Eigenschaftsmäßig ein bisschen heller Krieg. Früher war das hin- oder unter- Unterschlupf eine Bande friedlicher Piraten. Aber jetzt scheint es ja wirklich gefährlich zu worden zu sein. Tut mir leid, ich mache kurz die Helligkeit. Das geht... Auffüllen, audioverstärkung Farbkorrektur, Skalierung, Seitenverhältnis, Scrolling, Renderverzögerung, wie ich eigentlich alles nicht. Schärfung könnte ich machen. Ich probier das mal. Machen mal Schärfe voll. Sieh mal da drüben das Fenster da. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben um deine Schwester gefangen halten. Sorry, ich probiere das gerade zu finden mit, dem, mit der Helligkeit. Welche Farbkorrektur kann das sein? Gamma Kontrast Helligkeit, ja. Oh, viel zu hell. What the fuck? 00 ist so. 0,1 ist so. <lacht> kann ich 0,00 füllen? Nein, dann geht auf 1. 0. Dann bleiben wir halt bei 0. Okay, ich hab's verstanden. Gamma ist, was sich machen kann, genau. Das macht 0,2 Gamma. So. Die Bewachen scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land gesetzt haben. Hm. Wie stellen wir das wohl am schlausten an? Macht doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmen eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Also ist alles bereit? Lass die Norden nicht durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift ziehen. Okay, ich mache das immer so lange Nacht jetzt lasse ich den Gamma mal oben. Ich hoffe, das ist okay. Ich weiß nicht, ob die Schärfe viel ausmacht, ehrlich gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es was ausmacht. Nein, nein, nein, du sollst 0,1 machen. Leck mich, 0,1. Macht ein bisschen einen Unterschied zwar. Die verwunschene Bastion. Ja, ich probiere ein bisschen mit den Farben zu spielen, deswegen... Ja, das sieht schon... Ich finde, im Stream sieht es viel besser aus von der Helligkeit schon. Ich habe leider eine Verzögerung von zwei Sekunden auf dem Streamlabs sonst würde ich da spielen wegen der Helligkeit. Oh nein, dein Schwert! Tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren, also drücke den Knopf, wenn dieser so aussieht. Ah... Ich habe den Stein in dein Statusmenü getan, du wirst du finden wenn du Start drückst und mit Hilfe von LR umschaltest. du gibst sie mir schön brav wieder, sobald du deine Schwester gerettet hast. Also verlieren bloß nicht. Ah ja, guck mal, da ist ja ja. Okay, wir speichern mal, wenn wir in die Bastion kommen, natürlich. So und jetzt. Ich sollte mich von den Scheinwerfern nicht treffen lassen. Also gehen wir mal da hoch. <lacht> wir müssen die Scheinwerfer halt ausschalten. Und diese Zwischengänge da sind. Okay, ich glaube, das könnte sogar hinkommen mit der Schärfe und so, dass es ein bisschen hilft. Da ist eine Leiter. Wie komme ich da raus? Das ist unter mir. Kann ich da runter droppen? Ne, doch da. Ich mache zuerst den da oben. Popel, hör mir gut zu. Wenn du die Leiter raufkletterst, erwartet dich da oben der Unhalt, der diese sofa bedient. Wenn du ihn bezwingst, hältst du damit vielleicht die Scheinwerfer an. Dummerweise bist du unbewaffnet, außer dem Schild hast du nichts, um ihn zu stellen. Also an deiner Stelle würde ich mit meinem Schild den Angriff dieses Schurken abwehren und wenn er seine Waffe verliert, diese schnell durchdrücken Drücken von A aufheben. Naja, mal sehen, wie du dich behauptest. So geht das, genau. Ich habe schon voll vergessen, dass ich keine Waffen habe. Das war ein bisschen doof. Ich auch eine Waffe haben. Und... Wir checken die anderen ja nicht, dass er die Scheinwerfer hochdeckt. Ja, Mit ja. ja. Bob waffe Ja gut, jetzt sind die Scheinwerfer weg. Ja. <lacht> ähm, jetzt kann ich. Ich will wissen, wenn ich da runtergehe, dann springt da. Ich kenne Link. Ich leider. Ich würde mich eigentlich gern droppen lassen da, aber naja. Vielleicht kann ich das. Jawoll. Oh, ich dachte, ich komme woanders hin. Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was das ist. Ich hab so ein dummes Gefühl, aber hey. Ja. Das ist doch scheiße. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob der nur reagiert, wenn ich am Boden stehe oder. Nein, was machst du? Geh da hier hoch. Schnell. Ich glaube, das schießt nur auf mich, wenn ich am Boden stehe. Ja, okay, das hilft mir gar nicht. Ich hasse diese Map. Die ist so useless. Ah, hier wäre eine Leiter gewesen, es wäre einfacher gewesen. Egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall raus. Ich muss ja irgendwie alle Scheinwerfer abschalten. Es Wachschweine irgendwo drin Die kämpfen halt nicht, die nehmen mich direkt fest, das weiß ich noch Macht auch keinen Spaß Ah doch, der hat auch einen Wachtopf Ein Waffentopf Wo ist denn der? Achso, der verkackt gerade. Oh shit, ich hab die Waffe geworfen. Ein Glücksamulett, das wird in deiner Beutetasche aufbewahrt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden. finden. So kommt das Glück zum Träger dieses Amulettes. Alright. Ich komme nachher nach dem Stream, also wenn ich fertig bin, ob sich das gelohnt hat, die Schärfe hochzudrücken. Kann ich die jetzt einfach benutzen, oder wie? Das brauche ich vielleicht später. Okay, Nummer 3 ist da drüben. Wie komme ich da hin? Die zwei habe ich hinweg, Es ist nur noch eine, da und funktioniert. Ähm, wahrscheinlich da drüben irgendwo. Okay, jetzt habe ich die Bastion von jeder Seite gezeigt wahrscheinlich. Ähm, da ist keine Leiter. Das heißt, ich muss innen durch und das ist mühsam. Geh nicht, ich gehe nicht gerne innen durch. Das ist eine Kiste. <lacht> okay. Kompass. Jetzt sehe ich alle Schätze im Dungeon. Anscheinend gibt es zwei Schätze, die ich nicht habe. Fuck. Will ich die? Ich weiß nicht. Dass ich sicher so ein... ...Schwein oder so über der Tür, aber das sehe ich nicht. Ja, wir gehen mal weiter.